Hallo und herzlich willkommen hier auf Zuckerpopel. Wir spielen heute mal wieder was Neues, beziehungsweise den dritten Teil einer Serie, die wir schon angefangen haben. Assassin's Creed Brotherhood geht los. Und wir legen dann direkt los. Wir kommen hier direkt aus dem Stream. Ich wollte eigentlich... Ja, Popel mit Zucker. Ich wollte eigentlich unbedingt nach Zuckerpopel, aber das ist so mühsam. Also, ja, direkt die Fresse halt natürlich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich. Banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließ mich ab. Ja, Ist halt Recap, das, das kennen heißt, wir eigentlich alles schon. Ja. Ja, kann ich schaden. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten und beschlossen, mich zu liquidieren, aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und flog mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerung von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Okay. Jetzt sind wir auf dem neuesten Stand? Und. Ja, für zwei Teile ist schon ganz viel passiert eigentlich von der Story. Ich weiß nicht mehr genau, wo genau Brotherhood anfängt, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen hier ein bisschen durcheinander mit dem ein gerade. So wie es aussieht. das nicht die burg in masjaf okay wir haben ein new play konto ich hoffe nur das richtige <lacht> schon jetzt technische schwierigkeiten sie haben das spiel gestartet erster erfolg würde mich nicht wundern ist, ist wie ein cod Was los? ich muss eine diagnose machen ich mich gleich die Sonne, so wie es aussieht. ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Im Vatikan, Dezember 1490. Ich dachte, es ist. Okay, ich glaube, ich habe da ganz vieles falsch im Kopf in der Story. Im Mentalmenü ist eine neue Montur freigeschaltet. Ah ja, genau, weil ich auf der gleichen Konsole spiele. Wird es übertragen, ist voll geil. Äh, dass er bestimmte Sachen mit rüber nimmt dann. Machen viele Spiele nicht mehr, aber die haben es noch gemacht. Wo war das? DNA? Okay, ne, hier haben wir Story. Äh Alles klar. Blut an? Was soll denn das? Hallo, bitte. Ah, hier sehen wir jetzt, wie viele, wie viele ich nie getötet habe. Geil. Ich bin jetzt schon 160 Meter gelaufen, wie dass ich mich einmal umgedreht habe. Ich dachte, ich habe eine... Was freigeschaltet? Hä? 18, 12, 14, 16, 18, 20. 25 Lebensbalken. Die Hidden Klinge ist dabei. Aber ich habe irgendwas über 300.000 gehabt. Okay, die haben nicht ganz meinen Spielstand übernommen. Sie haben sich viel Mühe gegeben, das Zeug rüberzunehmen. Der war nicht echt. Alles klar. Alles klar. Ja, mein Controller vibriert. Ich glaube, wir kriegen den Stab nicht mehr zurück. Den Apfel auch nicht. Ich glaube, für Itzi ist gerade alles ein bisschen scheiße. hat keine Ahnung, was abgeht. Das wird einfach nur schlimmer. Der tut mir ja schon ein bisschen leid. Ich nehme zumindest mal eine Stunde noch auf. Also für die erste Folge mal. Das war's ja noch schon. Okay. Also falls man nicht die Vorteile gespielt hätte, weil Brotherhood ist halt... Ja, Brotherhood klingt halt nicht nach äh, Fortsetzung irgendwie, sondern Brotherhood klingt halt nach einem Teil. Könnte auch der erste Teil sein, weil es keine Nummer hat. Revelations theoretisch auch. Wahrscheinlich haben sie deswegen ein bisschen mehr so Tutorials eingebaut, Weil das AC2 jetzt nicht unbedingt der erste Teil ist, kann man drauf kommen. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Deswegen dachte ich, es ist Non-Kanon, weil ich habe im Kopf gehabt, dass man hier halt... Ah r 1 war das, ups. Ja, ich bin jetzt L2 gewohnt zum Rennen wieder, fuck. Ähm, deswegen dachte ich halt, es ist Non-Kanon, weil man hier wieder gegen die Bourgeois spielt. Aber ja, das war natürlich eine Illusion und so. Die haben das schon eingebaut, dass es das alles Sinn macht. Okay, ich habe das falsch im Kopf gehabt. Das war mein Fehler. Aber ich wusste, dass wir im Vatikan sind. Assassini, Gott wird euch für eure Sünden schlafen. Ihr habt diese heilige Kette geschenkt. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht. Wir müssen gehen, Ezio. Los! Die Armen. Aus ihm spricht der Teufel. Muss ich euch töten. Mach ich nicht, keine Sorge. Ah, ich habe nur 53.000, was soll das? Ich bin direkt arm. Freeze? Okay. Ja, die Erinnerung hat geladen, ja, kennt man ja. Kriege ich bitte eine richtige Waffe? Jetzt. Ich habe doch... Habe ich keinen Konter mehr? Doch jetzt. Ja, die hauen mich halt hier raus, ne? of it. Okay, ich muss eine Pause zwischendurch machen, weil wir früher essen als geplant. Ich dachte um 7, deswegen wollte ich bis um 10 vor 7 aufnehmen. Aber anscheinend nicht. Also ich nehme nachher dafür nochmal auf, bis um 7 oder so. Eigentlich dieser recht groß, für das wir hier nicht lange werden sein werden wahrscheinlich. Oh, okay, doch, hier werden wir eine Zeit sein. Alter, wie viele Borger Türme. Ich erinnere das mich noch. Erinnere mich daran noch. Wir müssen diese Gebiete freischalten, indem wir die Borgia-Türme überfallen. Das ist auch wieder so Zeug, das werde ich wahrscheinlich dann im Stream machen, aber nicht fürs YouTube. Also schon für YouTube für Zuckerpopel Live, halt nicht für Zuckerpopel selbst. Und ja, mein PSN muss Popel mit Zucker bleiben anscheinend. Ich habe geguckt, ich könnte es ändern auf Zuckerpopel, aber das Problem ist, dass er sagt, eventuell haben einige Spiele Probleme damit und werden meinen Rückschritt oder meine Speicherdaten damit blockieren, weil mein Name anders ist. Und ich spiele nicht wirklich viel Online-Spiele auf dem PS. Aber zum Beispiel Dead by Daylight habe ich halt jetzt zwei Wochen lang recht viel Zeit investiert und ich habe keinen Bock das schon wieder zu verlieren, ehrlich gesagt. Ich könnte es halt riskieren, aber... Weil vielleicht passiert auch nichts. Ich weiß, dass Insta zum Beispiel gar nicht geht mit wechseln. Das ist voll mühsam. Wobei eine neue Seite auch nicht so dumm wäre, weil die alte ist halt so. Hm. Damit habe ich eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun. Das ist auch meine private Seite. Bis jetzt Popel mit Zucker. Eventuell mache ich dann auch wirklich noch eine. Mal schauen. Entscheidung liegt allein. Ah, er hat einen Apsel noch. Doch cool. schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bäne. Spring! Ich hätte ihn jetzt behalten, aber okay. Okay, wir kriegen auf jeden Fall viel mehr, wie es aussieht, einen Crossbow kriegen wir noch, also einen Arm, Armbrust. Mal schauen. Ähm, ja, Was ich auch noch anbieten könnte, ich mache ja DVD, spiele ich mit Kumpeln, also mit Freunden zusammen äh, online für Survivor. Aber ich muss, weil ich die, nicht die Krypta, das Archiv spielen will, muss ich... Killer spielen, was ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Ich bin scheiße mit Killer. Ich habe heute drei, vier Runden gespielt mal. Ich bin richtig kacke damit. Das wäre halt, was was ich noch streamen könnte, aber eigentlich eigentlich nicht. Ich glaube, ich spiele das dann, wenn ich mit dem PC immer Videos bearbeite oder so. Ein Jahr später in Monte Regioni, Wir sind im Jahr 1500 jetzt. In unserer Stadt. Und dann sprach Minerva von der Sonne von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sie. Vielleicht hat ein Lebensbalk nicht. War. Wäre das so schlecht? Will darauf achten. Ich habe ein ganz dummes Gefühl dabei. <lacht> wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah. Und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkohlen. Boah, dieser Bart sieht so geil aus bei dem. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Das macht's nicht besser, dass die auf uns schießen. Alter. Ich kann übrigens nicht galoppieren jetzt gerade. Also kein Gas geben. Er ja, geht nur, ich habe normal. R1 macht gar nichts und mit XQ habe ich gehen. Oder irgendwas geladen. Ja, es sieht schon wieder viel besser aus, als der alte Teil, ne? Ich sag das bei jedem Spiel, auch bei COD immer. Es macht so viele Fortschritte bei diesen Spielen. Können wir jetzt in die Stadt reinreiten? Das kommt mir letztes Mal nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es das möglich ist. Und schon, schön nach Hause Seht euch zu die kommen. Nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sagt der Contessa, ich freue mich, Sie heute ja, Abend zu Typisch Ezio wieder. Okay, jetzt ging wir natürlich ein bisschen Recap, bisschen Story. Und dann geht's erst richtig los. Unsere Stadt, die wir letztes Mal voll mühsam, eigentlich nicht, innerhalb vom halben Spiel aufgebaut haben. Wir haben drei Erinnerungsanfänge. Jetzt bin ich ja gespannt. Nehmen zuerst mal den hier. Ich vermute mal, das sind Menschen, die wir wieder treffen, nachdem wir zurück sind. Da, das wollte ich gucken, guck mal. Altiers Rüstung, Altiers Gewänder. Drachenrüstung. Oh, die sieht auch geil aus. Ganz ehrlich. Tracht eines Flotten. Ah, ja, natürlich, Ezio. Rüstung oder Drachenrüstung? Die hat schon auch seinen. Ja, mach mal, wir sind ja direkt am Anfang von der Erinnerung. Ja, ich lasse den screen Stream nachher kurz auf Pause laufen. Ich würde eigentlich gern gucken, ob ich eine Playlist da reinkriege. Ah, ich mache das nochmal. Sorry, Jung. Sorry. Okay, die Rüstung sieht schon geil aus. Das ist die Drachenrüstung, ne? Ja, die sieht schon ja richtig geil aus. Die nehmen wir mal. Die gefällt mir. Ja, und äh, so viel kann ich eigentlich schon sagen. Also, ich habe ja gemerkt, dass meine Erinnerung mich komplett durcheinander bringt. Wenn ich die Erinnerung richtig habe, dann wird die Stadt zerstört. Aber ich kann halt nicht sagen, ob jetzt alles noch stimmt, weil ich merke gerade, ich bin komplett durcheinander. Okay, die Drachenrüstung sieht schon geil aus, aber... Müsste eigentlich gehen am Anfang der Mission. Die hat halt schon ein bisschen. Ein bisschen mehr Style. Ja, ja, aber ich will kurz was gucken noch im Inventar, ob wir hier jetzt die Waffen und so wirklich wechseln können. Ne, das sind nur die Waffen, die wir dabei haben. Aber wir haben halt die besten Waffen, ne? Auch die gekerbte Ochsenzunge. Aber wir hier sehen... Oh nein. Collectibles, ernsthaft? Bitte nicht. Bitte nein. Okay. Ich suche eine Map raus. Ist okay. Ich guck nach einer Map. Oh. Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt mir. Ja, die Rüstung sieht schon besser ihr? aus. Was bekomme ich für mein Schwein? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Aha, so so. Ja, immer dieser Mensch, die so viel reden müssen, ne? Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen. Okay, ich mag die Rüstung mehr, ja. Glaubt mir. Jetzt bin ich ja gespannt, ne. Jetzt hier wieder. Aber ja, ich mag die Altair-Rüstung mehr als die Drachenrüstung, merke ich. Ich mag auch Altair. ihr. Vielleicht liegt es da daran und die Drachenrüstung ist für mich nicht so wirklich wert, aber ich mag den Stil hier. Irgendwie. Es ist halt nur eine Rüstung. Ist okay. Shoppen kann ich noch nicht. Ich frage mich gerade, für was ich so viel Geld habe schon. Einfach damit ich halt Geld habe, wahrscheinlich. Ist ein Entwickler hingesessen und hat gesagt, boah, wir müssen jetzt eine Zahl finden. Welche nehmen wir? Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingsflachpfeil. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Jo, genau. Ja, komm her. Kacke. Ich frage mich, ob ich was falsch mache. Jetzt. Dass ich verloren ist, ist ausgebrochen, du Lügner. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Kommt noch. Na, umso besser. Arrivederci. Komm, mir, Junge, kommt noch. <lacht> also. Ach, die ist hier oben. Wups. So, wir gucken mal kurz. Eben theoretisch müsste ich die DLCs installiert haben. Ich weiß halt nicht genau, wie das funktioniert. Ob der die jetzt mit reingenommen hat. Ich habe alle mehrfach installiert und runtergeladen. Irgendwie anscheinend. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber egal. Äh, sie sollten alle installiert sein. Hoffentlich hat er sie auch gefressen. Sonst wäre ich ein bisschen traurig, ehrlich ich gesagt. Die neuen Kanonen? Ja, Signorezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Natürlich, jetzt ist er ein Rich Kid. Ich will immer mit L2 rennen. Ich habe mich jetzt an Dead Space wieder gewöhnt. Ich gewinne mir neue Steuerung so schnell an. Und dann brauche ich ein, zwei Stunden, bis ich die nächste Steuerung drin habe. Das geht okay. Also ich denke, ich kann mich sehr schnell umgewöhnen. Aber am Anfang drücke ich halt ich drücke jetzt die ganze Zeit L2 wegen der Space momentan. Weil R1 war halt hauen. Kennt hier? Salve, Monsieur. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen Aha. ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Okay. Alles klar. Ja, wieso nicht? Äh, ja, hier ist die Kanone. Guck mal da. Da ah, ist gut. Mach schneller. Nicht mehr so frech zu mir, Junge. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lass mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Okay. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Ach so, jetzt sehe ich den Radius. Ich glaube, das brauchen wir später sogar noch, leider. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Okay, ich muss nicht alle töten, nur fünf. Geht ja auch so lange genug. Ich gehe nach rechts, weil ich muss eh zwei machen noch. Dann muss ich eh nach rechts gehen. Dann muss ich nicht extra links rausfahren. <lacht> Alles schön durchgeplant natürlich. Wie man es kennt. Wie man schießt, zu der Nune, zu der anderen. ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben einen Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Okay. Ach, ist schon schön, was es unsere Stadt geworden ist hier. Und direkt mal halb tot. Okay. Okay, ich mache eine Pause. Ich melde mich später wieder. Ich, wir gehen zurück zu Egato. Ich habe gerade gemerkt, dass die mir ist eingefallen, dass ich ja halt die schafzeichnung noch drin habe. Guck mal kurz, wie das aussieht, wenn ich den rausnehme. Schärfen. Sieht ja viel ich finde das sieht viel angenehmer aus für das Spiel. Immer eine kleine Schärfung kann ich hier reinmachen. 025 ist okay. Aber eine volle Ladung will ich eigentlich gar nicht drin haben. Ist mir zu spät eingefallen, dass ich die drin habe, sorry. Äh, ich brauche noch ein Headset. Recording läuft wieder. Ah, das, das Remote Control ist genial. Ich liebe das. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich vorhin vergessen habe, den Rekord zu stoppen. Dann konnte ich das einfach vom Handy aus so stoppen. Buongiorno, Ezio. Katharina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter, Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat die Vatikane und traf Rodrigo. No, er erhob back. den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom. Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder. Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva, war sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sagt mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam. Müssen wir die Zukunft planen? Nein, ich muss umgehend nach Roma. Erzio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird Ich gucke nachher wegen Lautstärke, sorry. Das Problem ist halt, ich habe kein direktes Feedback, wie laut es ist im Vergleich... Deswegen spiele ich ein bisschen rum damit. hoffe es ist nicht zu so schlimm. Okay, ich glaube ich muss lauter machen trotzdem. So, so. Okay, jetzt ist halt leise Hintergrundmusik, ne? Und wenn sie reden, dann bin ich eh still eigentlich, deswegen kann ich das mal ein bisschen. So, machen wir das mal so. Das könnte passen. Alright, dann. Ja, natürlich ist der Herr gepisst wegen mir. Also angepisst. Aber wir sind natürlich cool, weil wir sind Ezio. Ah, jetzt sehe ich unten auf der Map auch, wenn mein Punkt höher ist. Das ist gut. Meine Mom, die nochmal 100 Federn will, anscheinend. Okay, nicht mehr meine Mom, jetzt ist es mein Zimmer. möchtest du nochmal? mal? Hm. Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda! Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Ja okay, ich hatte es richtig im Kopf. Wir werden angegriffen. Boah, <lacht> wow, war das knapp. Scheiße. Das sind die Borgia? Alter, wenn wir das Ezio da geputzt sie sich haben, macht, voll sie gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde ein Frontal. Ja, zum gefühl. Glück haben wir ja Kanonen geübt. Ne? Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle genau. in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel, sei acht. Bin ich. Ich hab kein Geld mehr. Ja, mir links seht, von wir gerade alles. Aber wirklich alles. Zumindest ist die Kamera geführt, ne? nicht dass ich das machen kann. Wir fiel gerade wirklich alle Ausrüstung. Ach oh, ich auf das Pferd überlebt. So ein Zufall. Wie in äh, Uncharted. Irgendwas explodiert, das ist zufällig genau da, wo ich hin muss. Ah, die kann wir durch. Ladet die Kanone. Ja. Vernichtet ihre Kanonen, Signore! Ja. Okay, die Steuerung zieht zuerst mega langsam und plötzlich geht sie vollständig. So, zwei. Ach, schade. Ja, die vordere will wieder. Ah, ne. Gut. Cool. Okay, okay, ich hab's im Griff so ein bisschen. Mein Hauptziel ist die Kanonen werfen. das ist... ...wichtig. Ja, wir verlieren gerade alles. Alter, wie sonst solche Türme hier oben hoch... Guck mal, das Rad rechts ist in der Luft, weil das nicht... Ja klar, der Turm die komplett Schwerkraft und alles. Oh, scheiß, Kanone, geh weg. Oh, okay. er ist tot, okay, das macht einfach gar keinen Unterschied, ob die ins Kann ich die Tür loswerden? Ja, okay, weil die sind... Ah, ich geh auf die Kanone, ist okay. Ja, ich hab den Radius nicht gesehen. Passt ja. alle den Ja, welche Mauer. <lacht> Sie nicht. jetzt haben wir das Gehtzio. Äh, Alter, hier ist Schwert. kost kostet mich nicht mal einen Schuss, weil er das macht. Voll gut. Ich wusste nicht mal, dass ich die Körner. Ah, oh, doch, warte mal, ich hab die jetzt mal ja. freigespielt noch. Stimmt, auf dem Festival. Ich kann ja einfach treten, bis er weg ist. Ach, das voll. Die kraken. Okay. okay, interessant. Erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gib mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie... Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen Sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Ja, kannst du schon. Steht mir bei! Er hat einfach kein Leben mehr. Scheiße. Ja, wir haben ein kleines Problem, eindeutig. Ja, ich kann nicht kämpfen alleine. Geh in den Altarraum! Alright, der hat keine Lust of mehr. Ich muss meine schwester hin okay ich muss kurz ein bisschen leise machen ich sehe das gerade am ausschlag das geht nicht 35 ja sieht schon besser aus ist nicht ganz so laut Das ist Feature. Hinterher. Schnell. Ich werde sie aufhalten. Halt, wartet auf uns. Wir hielten euch für tot, Todsherr, Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. bin überrascht, dass es ihn gibt. <lacht> Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Der ja, Hauptsache, er steht hier rum und dann geht er wieder raus. So ein Idiot. Wo ist Mutter? War das ist nicht der Keller, wo auf? wir alte Rüstung bekommen haben? Ja, klar, es ist der Keller. Die haben was weitergebaut hier unten. Okay. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Oder hinter der Starte von war schon immer ein Gang. Das ist auch möglich. Da geblieben Controller. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das borgia fußvolk umzingelt die Stadt. Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen die Assassinen kämpfen. Sogar die Mom ist einer. Ja, klar, natürlich. Ja, das war schon Sequenz 1, interessant. So ein Prolog. Direkter Anschluss an das Ende von Assassin's Creed 2. Macht doch Sinn, dass es direkt daran anhängt. Ein Jahr später so schon. Und wir haben komplett Monte di verloren. Ich frage mich gerade, ob wir das überhaupt noch aufbauen können jetzt. Das wäre schon cool. Jetzt bin ich gespannt. Also, ja, wir können es aufbauen, ich weiß, aber wie halt. Das ist so. Ein bisschen kenne ich die Spiele schon noch. Ja, hallo mal schauen, wie es weitergeht. Ob wir weiterhin mit Altai spielen, äh mit Ezio. Weil eigentlich müsste er jetzt die Waffen und alles verlieren, damit wir nicht zu OP sind. Und ja, die Waffen verlieren, die Rüstung verlieren, wieder von Null anfangen. Wir haben fünf Leben gehabt statt 25. Das macht einen riesen Unterschied. Und ja, eigentlich müssten wir die alte E-Rüstung verlieren. Die alte ihr. -E das alte ihr -E Schwert. So theoretisch. Und die Stadt von Null auf wieder ausbauen. Lucy, ich finde einfach keine Position für Elsius ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond, Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ach, richtig. zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht. Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat es einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung. Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden Sie nicht. Komm mit mir. Ist die Stadt ja nicht bewohnt? Das ist ja voll auffällig eigentlich, dass da plötzlich so ein Lastwagen hinkommt und einfach mal in die große monterigioni villa geht. Wenn es noch so heißt. Aber das müsste ja auffällig sein, eigentlich. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, schon Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube ich hab was. Okay, ich habe kurz gegoogelt, wie Monte Regioni aussieht. Das sieht aber tatsächlich so aus. Das ist voll schlimm. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, ich habe vorhin die Nase durchgeputzt und jetzt blubbert sie so komisch. ziemlich cool kam mir ganz normal vor hier lang kommen wir rein gut gemacht wir warten dann einfach hier oben ja so ganz allein mit können wir den einfach liegen lassen bitte der nervt tut mir mega leid dass wir jetzt wirklich auf assassin's creed umgestiegen sind ich wollte eigentlich wirklich wind waker spielen aber naja also hier auf youtube ist es eh nicht aber ja Twitch. warum geht das nicht an Ach. Raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um sechs ins Bett. Was, Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend, überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? <lacht> Ja, und jetzt. Ah. Wir haben Licht. Okay, jetzt kann ich laufen. Was war das? Ich kann nicht sehen. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Korrekt. Los. Das ist ja. Oh! Uah, der macht weh. <lacht> Sorry, aber Autsch. Sie flohen hier Elsie <lacht> und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versucht dich abzugrenzen, Desmond. konzentriere dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören, wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, Okay. Ich pass durch. Bereit. Ja, wenn der Mechanismus plötzlich abkackt. Fingst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Ich weiß, viele sagen, vor allem in den neueren Teilen, dass man sich die Gegenwartsequenz einfach sparen kann. Und ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen mit den alten Teilen, aber ich finde hier, finde ich das voll cool mit Desmond zu spielen zumindest noch. Weil die Desmond-Story finde ich halt einfach cool. Hat halt was. Also ich finde nicht, dass man die Gegenwartsszenen weglassen soll, das ist einfach ein Teil von Assassin's Creed dass so man halt weiß, von wem die Erinnerungen kommen und welche Generationen. Die hängen ja alle irgendwie auch mit zusammen dann, wenn die davon eben 16 und, und er jetzt, müssen ja eigentlich verwandt sein, mehr oder weniger. Die Frage ist halt, über wie viele Ecken. Aber naja. Wurdest du getroffen? Nein! Ist Mutter wohl auf? Desmond? Da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mehr Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Ja, Desmond ist halt schon voll der Assassine jetzt. Oh. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Oh. Gut gemacht. Steht zu Diensten. Oh. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die beiden unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber... Oh. Hey. hey. Ouch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Wollte schon sagen. Bereit. Ist uncool. Das ist halt ein One-Way-Ding, ne? Wir kommen da nicht wieder hoch, wenn ich jetzt runtergehe. Ja, doch so, aber ich komme nicht mehr hoch über den Fahrstuhl. Komm jetzt hinter der Statue von Altair nach vorne nachher. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte ich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du okay. ja, abgesehen von der ganzen Templer wollen dich töten Sache. ist das mein Job. Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Boah, das war knapp. Da, ein Hebel. Hier geht was auf. mit Katharinas Forsterbaden und ich schwimme im Klo. Halten. Okay, das war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Okay, war vielleicht nicht ganz so schlau dadurch. Also, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo müsst ihr... muss ich jetzt wirklich zu ihr rüber denn kann ja auch sein wir gucken mal okay ich weiß nicht wo ich hin muss und da ist geschlossen okay äh, er sieht auch nicht viel mehr sich gerade Sorry. kuscheln Würdest du mal? Okay, ich kann mich an diesen Abschnitt gar nicht erinnern. aber ich dachte vielleicht muss ich da etwas umlegen aber anscheinend nicht. Äh da ist auch nichts Ah hier das ist so ja okay Das war so auffälliges Leiter das habe ich übersehen Sorry Ja, ja. Der wollte nur ein bisschen schleimen und die nervt ihn jetzt so mit. Will der mal, dass sie sich nicht so schlecht fühlen, dann kommt sowas. Bereit? Alles klar. Ich muss gedrückt halten. Dich. Ja. ja, ne? <lacht> ja, ne? <lacht> ich hab dich. Danke. Ezio, hey, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Katzo! <lacht> Gott rette mich! Okay, ich hab die Flasche in mit der Mitte verfehlt. Egal, sind ja eh schon das. Mach keinen Unterschied mehr. ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Ausführung 10 von 10. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber! Die ist auch nicht so schlecht, ja? Schade für die Ratten. Erstmal. Also die kann was. Soldati, hier ist ein Eingang! Oh ja. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Sieht nicht so aus. Das Leben ist voller Enttäuschung. Okay, dieser Tunnel ist ewig lang, nur um da reinzukommen. Und ich wollte eigentlich langsam beenden, ne? Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Äh, die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Ich war eigentlich auf dem Speicherpunkt, um mal langsam zu beenden. Also, ich will noch in die Hütte rein. Ich muss kurz schreiben, weil ich habe sie immer nicht abgemacht. Hab's. Dankeschön, Desmond. Ja, eigentlich habe ich um sieben abgemacht. Jetzt ist sieben und ich hock hier, weil ist halt so. Ich glaube, ich bin falsch. Ich habe gar nicht gesehen, wo sie aufgegangen ist. Nein, ich habe gerade geschrieben, dass ich halt nachher komme. Hier war ich schon richtig, oder? Ah, wahrscheinlich hier oben. Ja klar, geht ja weiter nach oben. Oh, warte mal kurz. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Ja, das funktioniert ja ganz gut. Bitte schön. Danke. Ist ein Anfang. Okay, ich komme ja schon. Ah, aber mal. Oh, ich dachte, das Wasser. So liegt muss ich nicht mit dessen nicht auch noch gucken, dass er die ganze Zeit stirbt, wenn er runterfällt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr mehr über sie erfahren später. Ich glaube schon. Wir sind ein gutes Team. Weil theoretisch hätte sie halt auch noch eine Assassin-Vergangenheit. Das wäre halt auch noch eventuell etwas gewesen. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie verarschen uns am Ende vom dritten Teil aber. Ich bin mit ihr ganz vorsichtig, weil ich glaube, sie verarscht uns, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, großer Spoiler und so, aber ich habe gerade sehr viel falsch im Kopf, vielleicht auch das. Es ist sehr dunkel, ich sehe genauso wenig. Aber wir haben Alter, ihr Rüstungen Rüstung an. Also wir, wir sind wieder Ezio gewesen. muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond. Okay, öffnen wir die Tür. Alright. Ja, da hat wirklich alles ausgesehen. Äh, ja. Wir beenden jetzt. Jetzt ist Zeit. Wir haben gerade einen Checkpoint gekriegt. Wir sind safe. Sehr gut. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist hat Alles Puppen Zucker. Alles Zuckerpuppel. Entschuldigung. Ja, äh, unten findet ihr den Link zu meinem YouTube-Kanal. Ich bin am Arbeiten. Wahrscheinlich morgen Abend dann oder so. Werde ich, oder heute Abend mal, werde ich da ganz viel einfügen mit äh, anderen Links zu anderen Sachen und so. Momentan muss ich noch gucken, wie ich das mache. Äh, ja, dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auch auf YouTube und auf Twitch. Also. Ciao, ciao.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 Over now I must conclude I am conflicted watching where I step still